Bam! willkommen zu einem neuen Video. Oh ja, heute schon so viel passiert. Neuer Camper einräumen, umräumen, alten verkaufen und jetzt stehen wir hier und können endlich loslegen. Alles auf einmal und jetzt gibt es noch eine kleine Runde. Kleine 1000 Höhenmeter. Ja, Viertel vor sechs, ich bin um Viertel nach sechs wieder da. Und du so? Ich um Viertel nach acht. Ah, okay, passt. Ah, du ja schon mal gucken. Also ich habe leider keinen Motor heute. Jetzt wird's ernst. Also los, los. Hopp, hopp es ist ganz schön warm, aber es fühlt sich gut an. Kopf ein bisschen abschalten, einfach nur treten. Und da kommen wir im Winter immer runter. Stimmt, von Meyer. Natürlich auch spitze. Ja, Meier lieb ich. Und ja, nach der Tour. Du atmest ganz schön laut, bist du uns jetzt, Peter? du. Schaut mal das Panorama. Wilder Kaiser, Kirchberg, und die Sonne steht noch sehr hoch und man merkt, merkt halt jetzt ganz klar, dass Sommer ist, weil es einfach mega lang hell noch ist. Und wir haben jetzt wie viel Uhr Petra? Viertel nach sechs. Genau, Viertel nach sechs. Wir fahren noch bis hoch, die Gondel ist drin, ist zu. Und dementsprechend ist nicht viel los. Außer ein paar Kühe. Also komm ein kleines Kalbi. Kalbi, bist du mein Kalbi? Fein machst du das. Petra war nämlich heute sehr tapfer, hat ihren lieb, heiß geliebten Nugget abgegeben ja. und im Auto, im Neuen, hat sie schon gesagt, so, uh, ich fahre zurück, ich tausche den ein. Uh. Ja, der Nugget hat mehr Platz. Also so zum Verstauen hat er mehr Platz. Gefühlt jetzt. Ja. Noch ein bisschen abwarten, wird schon ganz gut. Ja, wenn ich mein Begeber einen Kleiderschrank aus dem Klo gemacht habe... Uns wurde heute erklärt, wie dieser Scheiße-Behälter funktioniert, oh Gott. <lacht> <lacht> Habt ihr das gehört? <lacht> Ess mal Snickers, du wirst schon wieder zu Diva. <lacht> ja, das ganze Bus umräumen, verkaufen, abgeben, den neuen. erstmal mal gruselig, alles, alle. Und uh, Jetzt noch Radfahren? Ja, das ist ja geil. Ach ja. Also ich bin mir sicher, dass wir den Knausch noch voll lieben werden. Aber ich brauche immer ein bisschen, ein bisschen mich ungewöhne. Also im Moment ist Da wird das, das Gras noch von Hand mit der Sense geschlagen. Mega Ausblick. Hallo Petra. Hallo Petra. Ich kann dich sehen. Hallo schöner Mann. Ich kann dich auch sehen. Mann, Mann, Mann. Ahnenkamm rennen, zieht sich darunter. Jetzt weiter. Kitzbühler Horn. Wilder Kaiser. Und da kommt die wilde Hilde. Die wilde Hilde ist nach dem Riegel jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt. Oh. Schnauft wie eine Dampflok. Ja, schwer. schwer. Aber geile Aussicht. Schön, dass du schon geschimpft hast. Du hast doch gar keinen Ausschnitt an. Wieso? Wo ist denn bitte die geile Aussicht? Äh. Ein legendäres Skirennen. Wir sind jetzt alle schön im Sommerschlaf. Mega das mal zu sehen im Sommer. Schaut echt cool aus. Bist du ein Rindvieh? Ja, hallo! Dürfen wir vorbei? Das ist sauer. vor der oberen Fleckalm. Mega idyllisch. Einfach nur noch ein paar Kühe. Und ja, nichts mehr los sonst, weil die Gondel eben schon zu hat. Ist schon halb sieben jetzt oder so. Und oh. mega, mega Panorama über Horn zum wilden Kaiser. Super gut. So ihr Lieben, den ersten Teil vom Trail haben wir leider ausgelassen, aber das ist für mich mit der Schönste. Also wenn euch jetzt der Rest gefällt, dann lohnt es auf jeden Fall hier vorbeizuschauen, weil der obere Teil ist echt mega, mega. Und ja, jetzt kommt ihr einfach mit auf den Flag im Trail, offizieller. Winter Radfahrt. wie Sommer. Oh yeah. Oder? Jawohl. Nico plant nämlich eine Videoreihe, die wäre. Was plane ich? Ich weiß. Nicht. Skigebiete, wie die im Sommer aussehen. Und die meisten haben auch richtig coole Trails zu bieten. Und das wollen wir mal so ein bisschen durchleuchten in Zukunft. Weil wir sind viel unterwegs im Winter auch mit den Skiern und mit dem Snowboard und äh, vielleicht können wir da so, wenn Interesse ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich kriege es ja nicht mehr zusammen, was ich eigentlich mir in meinem Kopf zusammengesponnen habe. Aber wäre ja ganz witzig, dass wir euch mal mitnehmen, wo wir im Winter unterwegs sind, auch vielleicht mal im Sommer. Und, äh Die wird von hier wieder schön Wir haben jetzt einfach mal Fahrräder getauscht, mal sehen, wie es vom Hartel zum Fuldi wieder ist und umgekehrt, oder? So, wir sind wieder unten und wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar da, was ihr zum neuen Bus sagt, ob ihr den am Trail kennt und wenn ja, wie ihr ihn findet. Fällt dir noch was ein? Ah ja, und ob ihr die Idee gut findet mit dem Skigebiet im Sommer. Welche Idee? Na die Idee. Ach so, die Idee. Und wenn es euch gefallen hat, wie alle YouTuber, lasst uns einen Daumen nach oben da. Bitte danke. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus, ciao, ciao. Oh, ey, der wieder nicht mal Scheißen oder was? <lacht> der kauft du schon wieder ein neues Wohnmobil. Ja klar.